Herzlich Willkommen am berühmtesten Treffpunkt von Graz, mitten am Hauptplatz, Weikert, das erste Haus seit 1680. Wir freuen uns ganz besonders darüber, dass wir die bekanntesten Marken sowohl im Uhren- als auch im Schmuckbereich hier im Haus anbieten können, die meisten davon für der Steiermark exklusiv. Unsere Familie beschäftigt sich seit vielen Generationen nicht nur mit dem Verkauf, sondern auch mit der Anfertigung besonders schöner und individueller Schmuckstücke. In unseren Werkstätten können wir nahezu jeden Kundenwunsch erfüllen, worauf wir auch sehr stolz sind. Die weikert aus dem Jahr 1930 stellt traditionell den bekanntesten Treffpunkt in Graz dar. Zu jeder Tages- und Nachtzeit sieht man viele Menschen, die sich gerne hier treffen. Und das ist immer schön zu beobachten, der bekannteste und beliebteste Treffpunkt zu sehen. Nehmen Sie sich Zeit, schauen Sie vorbei. Wir freuen uns.